Komm hier, Achtung, aufhören, aufhören, aufhören. Ich wollte ihn da. schon rechts, alles dann. Soll ich meine Smoke als Grenade benutzen, dass du weg kannst? Also als Smokeplanet. Okay, ich bekomme davon auch Damage. Ja, werf die hier rein, bitte? Du kommst damage. Ja, Ja, komm, dann durch. Ich kann nicht. Die nee, warum? Die sehen nicht gar nicht. Ich bin nee, ja nicht so gut. Aber Vor, Dorn. Vorne, genau an der Tür. Egal, ja, komm einmal auf die Tür raus, Digga. Ich denke mir so, links ist keiner, alle rechts, auf dem Meister einer. Ich glaube, so Rage und ja, aber nein. Was? Warum? Leg ich so, ich mich das ist die schlechteste Aktion, die du jemals gemacht hast. Ja, ich bin auch so sehen, auf ihn legen. Bis neben uns nicht. Ich mach ihn gegen auf B. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Und noch. Boah, sehr schön. Ne, er ist beteilbar, oder? Einer ist down sogar, ich. Schau mal, die. So schlecht. Es wäre nice, wenn man in dem Modus zum bei jedem zweiten Win hintereinander so immer ein Pack geben würde. Stimmt, das wäre nice. Hier kriegst du wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit ein Pack. Ich nehme meine Pumpgun als Secondary in der MP. Denkst du, das ist eine gute Idee? Ja, da kannst du äh, Wände aufmachen. Gerade eingefahren nein habe ich habe ich das wie sie noch aus? sind Pumpen ganz stark gegenüber gegner hm? sind Pump ganz stark über gegenüber gegner hm? ist die auto ja das kommt mit der Pamper kann man noch besser diese Drohnen zerstören. Hm? Also sie können diesmal die Bombe äh, die ziemlich einfach finden. Also theoretisch einfach genau vom Eingang an. Geil, weil die finden einfach die wirklich scheiß bomben nicht. Ich wurde vom Team nicht angesperrt. Alter, Smokes, mal dein Leben. Kann ich auch zwei Smokes... Och, nee. Kann ich auch zwei Smokes gleichzeitig werfen oder immer nur eine? Weiß ich nicht. Ich hab Smokes noch nie gespielt. Ich weiß nur, dass der Start ist. Was? Ich hab Smoke, glaube ich, gar nicht gekauft. Schwul ist denn das? Ich muss fünf. Muss jeder. Was bringt das eigentlich? Sieht man nichts denn auf der Map? Oder ist. Oder man hört es auch hier. Reicht doch langsam, also. Das ist ein Hacker. Mhm. Hast du, oder? Ich will mir gerade einfach runter zu springen. Ich schau mal kurz in die Camps. Sind die Shots gehört? Oh, oh, ich will ihn nicht. Ich will ihn nicht durch. zwei. Oh Jamie Schuhe. Hast du das jetzt aufgemacht? Hä? Er ist, er ist gut angeschossen. Noch eine. Auch gut angeschossen. Bro, für Reed sind gerade so viele on, ne? Gigi is on. Was du meinst du das? Pass auch, Digga, die sind glaube ich nur hinter uns irgendwie. Die sind vor uns, Fernseh. Jimmy, lebst du überhaupt noch? Ja. Brauchst du mich? Drei. Ja. Die sind hier vom Fenster. Habe doch nur nett Das Stimmt, das sind noch. Ja, das sind drei noch. Hab ihn. Doch, ich hab einen, hab ich wurde geholt. Von wo? Von der Kleinmouth. Wenn du raus, ach, wackle. Die sind aber nicht mehr beide vom Fenster, oder? Einer war noch vom Fenster. Der ist tot. Stopp.